Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge RetroPanda quält sich und heute haben wir mal einen Gameboy Color Titel dran und zwar ein Wunsch vom lieben Christian und ihr seht schon farblich steht 1A da und ihr habt am Titel gelesen, es ist The Simpsons Night of the Living Treehouse of Horror. Ich nehme mal an, das wird so ein Spiel zu diesen Halloween-Sonderfolgen sein, die immer sehr nette, äh, ja kleine Horrorgeschichten erzählen in einer Episode. Ich habe die Folgen immer sehr gerne gemocht. Ich befürchte allerdings bei diesem Spiel Schlimmes, denn das bietet sich natürlich herrlich an, um eine Minispielsammlung draus zu machen. Ich habe noch nicht reingespielt, deswegen lassen wir uns gleich überraschen, aber so aus dem Bauch heraus würde ich auf jeden Fall sagen, Minispielsammlung. Ähm, Sagt er, Christian, hat sich es gewünscht. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, haut es einfach in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Ich schaue mal rein. Äh, Gameboy Color ist ja für mich noch so ein bisschen etwas unerforschtes Gebiet. Und da bin ich mal sehr dankbar, wenn ich hier noch äh, diverse Wünsche habe. Okay, es ist das, das äh, Haus. Anscheinend können wir das nicht frei auswählen, zumindest. Ähm, der Hund der Simpsons, Knecht Hubrecht, das hätte man auch ruhig schreiben können, ist äh, im Keller gefangen. Attic ist doch... Oder ist das Dachboden? Nee, Et Etik ist Dachboden, ne? Es äh, ist, ist auf Dachboden gefangen und äh, das Tier ist hungrig. In the attic of the pet hungry hunt. Ah, okay. <lacht> er ist quasi auf dem Dachboden des... Äh, ja. Tierhungrigen, vergeistlichsten, verspukten Hauses gefangen. Klar. Boah. Ich sollte nicht mehr so spät hier Sachen aufnehmen. Okay, es ist, scheint ein Plattformer zu sein. Bart hat zumindest schon mal sehr seltsame Proportionen. Das sieht irgendwie etwas off aus, würde ich sagen. Springen ist so, naja. Okay, ich habe eine Attacke. Klingt nicht weit. Ähm, ihr seht das auch, ne? Wenn man sich umschaut, dass der Blickwinkel denn so komplett irgendwie wechselt. Ja, mal gucken, ob ich hier... Sag mal, das, das war doch auch schon bei Camp Deadly so, ne? Dass, dass, dass, dass die Schleuder irgendwie gefühlt drei Meter weit schießt, wenn überhaupt. Und das war's. Hat Bart wirklich so... Lasche Arme, irgendwie, okay, wir können die Türen rein, hier ist dunkel, okay, also, das ist einfach wieder es geil, die Maus ist da unten, ihr könnt euch nicht ducken in diesem Spiel, ihr könnt euch anscheinend nicht ducken und schießen, okay, der, der, der Stein geht so ein bisschen nach unten, aber dann müsste man das jetzt auch wirklich sehr genau irgendwie ausbalancieren Hä? Also ich glaube hier muss ich noch nicht hin Auch, auch dieses Buch guck, guck. Durch diesen blöden angriff ist das so schwer zu treffen irgendwie Okay wenn ich nach oben drücke dann geht der blickrichtung so komisch nach oben okay, Mal gucken was hier ist Okay hier ist zumindest äh an. Okay, auch hier. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gedacht, hey, das ist irgendwie Hintergrund. Ist es aber anscheinend nicht. Aber auf, auf den Rohren kann ich aber nicht gehen. Warum auch immer. Ähm, okay. Musik immerhin, die geht einigermaßen, würde ich sagen. Ich wollte gerade. Oh. Wieso ist der Bildschirmausschnitt. Nicht verdammt noch mal zentriert um Bad rum, ne? so würde man auch die Übersicht irgendwie behalten, aber nein, das, das wäre ja zu logisch. Okay, muss ich hier genau ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so eine Sicherung reinklatschen. Das noch eine, was ich zum, immerhin, also ganz ehrlich, so wie das hier spielt, wäre ich fast froh darum, wenn es eine Minispielsammlung gewesen wäre. Das würde sich einfach irgendwie bei dieser thematischen Vorlage irgendwie besser anbieten, finde ich. Aber hey, wer bin ich? Okay, Elbato sind natürlich dieser dreiköpfige Fisch. Sind natürlich hier die, die üblichen Simpsons-Anspielungen da. Natürlich Wassertropfen, weil Wassertropfen sind ja in Spielen immer so das Härteste, was einem begegnet. Komme ich da jetzt hoch? Komme ich da gar nicht hoch? Warum machen die sowas? So, so, sowas hasse ich immer, ne? Wir haben hier irgendwo eine Plattform hingemacht, dass man gerade so, gerade so denkt, hey, wenn ich hier den richtigen Punkt erreiche, komme ich da hoch. Und seht ihr? Mit ein bisschen Auge zudrücken müsste ich da oben lang gehen. Aber nein! Wenn ich da oben nicht lang soll, dann sollen sie es doch halt einfach demonstrativer machen, dass es wie so absonderlich hoch ist, dass ich gar nicht auf die Idee komme, da lang zu gehen. Muss ich hier irgendwie runter? Keine Ahnung. Also, wie war es etwas verzweigt hier aufgebaut? Kommt da bitte schon Wasser raus? Und jetzt wieder ganz am Anfang. Alter. Also, die Steuerung, ich weiß nicht, das mit dem Umgucken. Meiner Meinung nach einfach Kamera zentriert auf Bart hätte lockerst gereicht. Wenn alle zufrieden mit. Aber so, aber immer so. Ne, ihr seht selber so ein so unruhiges Gefühl irgendwie. Wenn natürlich die, die Zwille, die irgendwie total bekloppt ist vom Einsatz her, weil ihr euch nicht ducken könnt oder im. Auch da wieder. Da auch wieder. Okay, ich hätte ein bisschen nach rechts steuern können, dann wäre ich auf dieser Plattform in der Mitte gelandet und hätte dann weitergehen können. Dem Over? Ich dachte, ich habe Continue gemacht. Ich ich ich, ich versuche es nur einmal. Also, ich, ich, ich. kann ich hier hochgehen? Oh, das ist das typische. Wir gehen die Treppe hoch wie auf Schienen. Das ist nie gut, okay. Hier ist auch dunkel. Ich schätze mal, in die dunklen Säulen noch nicht rein. Da werde ich wahrscheinlich erst hier den Stromkasten, das scheint abgeschlossen zu sein. Stromkasten vollkommen bestücken. Ja. Okay, hier oben sollte ich anscheinend noch nicht sein. Gut, jetzt gehen wir die ähnlich langsame Treppe wieder runter. Also Simpsons Spiele gibt echt nur ein, zwei gute, wenn überhaupt. Ähm, auf den Gameboy schon mal gar nicht. Also auch da gibt es ein, zwei gute, aber... Das gesehen wir, wie diese, denn es mal Geisterbesen, wie, wie, wie schnell die einen, Lebensenergie abziehen. Das ist ja gruselig. Also, ja, gruselig, ja, ich weiß, passend zum Spiel. Dope. Aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich Auch hier, ich sag's es oft in, in, in, in dieser Serie, aber mit etwas, mir falsch hätte man aus dem Spiel durchaus was machen können. Ich weiß, äh, vor allem Lizenzspiele, da müssen sie so ordentlich Kohle erstmal für die Lizenz rauskloppen, dann haben sie meistens wenig Geld für eine gute Entwicklung, aber das ist ja keine Entschuldigung, da so ein schlechtes Spiel rauszuklatschen. Und vor allem Bart hätte man irgendwie vernünftiger zeichnen können. Ich bitte euch, so einen großen Wasserkopf hat er doch nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier die... Ja, ne, woher sollte ich das beim ersten Mal wissen? Woher? Woher? Gar nicht. Scheiße ist. Da habe ich einen Schlüssel. Okay. Cool. Da geht es wieder hoch. Ist auch ein großer Keller, ne? Okay, gut, das ist ein Spukhaus. Da ist eh immer alles ein bisschen verzerrt. Da werde ich wahrscheinlich nicht langkommen, nehme ich mal an. Da haben sie natürlich jetzt keine, keine irgendwie äh, Mauer hingebaut, dass ich da nicht äh, hoch kann, ne? Da natürlich nicht. Das ist so äh, ein Plattformer, wo die Plattformen halt Fummelig sind Fummelig und Also nicht, dass die schwer sind, weil sie fummelig sind Und nicht, weil sie schwer sind und wenn man genug übt dann kriegt man es. Sagen wir mal, halt was nervig schwer. sind. Ich, ich hoffe, ihr versteht gerade <lacht> was ich meine. Ähm. Okay. Wieder die E nicht langsam. Ja, sicher. Ich komme da gerade raus und sofort das Buch hier. Meine Fresse. Okay, ich habe ja den Schlüssel. Ich nehme mal an, dass sie da jetzt oben in diese eine Tür, ich meine, die hatte ein blaues Schloss. Okay, ein gelbes Schloss, aber vielleicht geht es ja trotzdem. Nein... Haben Sie irgendwo ein blaues Schloss? <lacht> ah, ich werde mit dem Spiel nicht warm. Steuert sich viel zu träge. Ähm, okay, ist cool, dass es immerhin kein, kein, keine Minispielsammlung ist. Aber wie gesagt, das, das hätte mal ausnahmsweise einigermaßen gepasst irgendwie. Ist hier vielleicht jetzt Licht an? Ah, jetzt ist, ist hier Licht an. Okay. Also man muss sich quasi so ein bisschen das Haus erschließen. Das ist ja schon mal jetzt gar nicht so verkehrt. Das finde ich äh, auch einen coolen Ansatz. Okay. Ach, und da ist eine Sicherung. Das ist wunderbar. Ich muss das wahrscheinlich gar nicht so alles im Keller suchen. Mal gucken, wo wir hier sind. Okay, hier ist wieder dunkel. Jetzt muss ich wieder zurück die Sicherung einsetzen. Okay, okay, okay macht irgendwie Sinn, okay, es gab auf jeden Fall auf den originalen Gameboy schlechtere Simpsons Spiele, das muss ich äh, voran schieben, aber guckt euch doch, doch noch mal diese unfaire Gegnerplatzierung an, Wie, wieso gibt man einen eine Waffe in die Hand, wenn die wirklich so sinnlos und unnutz ist, ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es echt nicht, Leute, so, dann setzt ihr noch die eine Sicherung ein, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, ich glaube nicht, dass ich mir, dass ich jetzt so noch zu neuen Erkenntnissen komme. Es könnte schlimmer sein, es könnte aber auch wesentlich, wesentlich besser sein. Aber vielen Dank, lieber Christian, für den Wunsch auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, ab in die Kommentare. Und vielen Dank, dass ihr angeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.